Gratulation, der Kurs ist nun geschafft. Schauen wir nochmals zurück, welche Inhalte wir im MOOC behandelt haben. Im Modul 1 war die Frage, was ist die Informatik? Dafür haben wir euch einige Pionierinnen in der Technik bzw. Informationstechnik präsentiert, den Unterschied zwischen Daten, Informationen und Wissen erklärt und das Gebäude der informatischen Bildung aufgebaut. Im Modul 2 gingen wir der Frage nach, wie funktioniert ein Computer eigentlich? Wir haben uns eine vereinfachte Darstellung eines informationsverarbeitenden Systems angesehen und die Zusammenarbeit der Bauteile sowie die Rolle des Transistors für die Entwicklung moderner Computer diskutiert. Das Thema von Modul 3 war, wie wird das meiner Idee ein Computerprogramm? Dafür haben wir uns anhand von berühmten Algorithmen zu einer allgemeinen Definition vorgearbeitet, Begriffe wie Syntax und Semantik geklärt und schließlich wichtige Elemente eines Pseudocodes dargestellt um am Ende selbst ein Pseudercode-Beispiel zu schreiben. Im Modul 4, wie denkt mein Computer, haben wir uns zwei Programmiersprachen genau angesehen, Catrobat und Java. Anhand eines Beispiels für jede Sprache wurden weitere Begriffe wie Variablen, Datentypen, Methoden und Nachrichten erklärt. Im Modul 5 war die Frage, welche Programmiersprache soll ich überhaupt lernen? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es immer von der Art der Anwendung abhängt, die erstellt werden soll. Zudem gab es einige Programmierbeispiele zur textuellen Programmierung mit Python. Im Modul 6 wurde es kreativ. Game Design, Genres, MDRs und Storyboard waren die Themen, mit dem Ziel, ein eigenes Spiel im Pocket Code oder Loon Cat zu entwerfen. Im letzten Modul drehte sich alles darum, wie die Informatik unsere Zukunft möglicherweise verändern wird und wie du aktiv in diesen Prozess eingreifen und diesen Gestalten mitbestimmen kannst. Wir hoffen, wir haben dir einen guten Überblick über wichtige Themen in der Informatik gegeben und es wird uns sehr freuen, wenn wir dich im neuen Semester an der Technischen Universität Graz begrüßen dürfen. Machen wir nun mit unserer eigenen App weiter. Gute Idee!